Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir spielen heute wieder Call of Duty Modern Warfare zusammen mit Recax. Heute mal nicht Warzone, sondern den Multiplayer, der war nämlich wieder kostenlos. Es gab ein kostenloses Multiplayer-Wochenende. Das haben wir natürlich ausgenutzt, um unsere Waffen zu leveln. Und ich habe euch heute die besten Clips unserer kleinen Session zusammengeschnitten. Die gingen über zwei Tage. Deswegen wundert euch nicht, wenn wir verschiedene Maps und verschiedene Waffen spielen. Aber trotzdem wünsche ich euch viel Spaß. Ah oh nein, ich habe ja die Flagge. Mich sieht ja jeder. Ja. Und ich stehe hinter dir. Weil, ich sag nicht, bin ich bin nicht fresh. Bitte, bitte sei ja nicht ich tot. Ich gebe ihm zwei Hits. Mit der SKS wäre der Down gewesen. Aber oh, die SKS triggert nicht so schnell. Der Feind hat seine Flagge Heißt der Knoblauchbrot? Ich glaube, der ist Knoblauchbrot. Einer von den Gegnern. Knobrot. Ist... Schau, die Konterdrohne weg. Bitte. Ich hätte echt gerne wieder Stress. Und ich hätte echt gerne wieder freie Sicht. Weil entweder ist es eine Konterdrohne oder Rauch. Ich bin halt tot. Ja, Digga, du hörst es, wenn du... 40 Minuten... Hinter mir auch noch zwei. Was? Ich brauche den Operator. Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Wäre ja, schön, dass wir jetzt wieder... Also... Raum ist speziell, Nerv ja, ist mich ja recht spannend, Wo Kommt er denn her? Er slidet einfach so da rein? Captain, okay, Digga, also geht's wieder hier Captain. Wurde mir zu viel getötet. Hab ein übel den fix hat kassiert der auch der auch oh. das war ein fresher shot würde ich sagen leute entschuldigung schon mal für dieses schlechte gameplay von mir aber wir haben gerade so eine challenge am laufen dass wir nur sniper spielen und deswegen spielen wir nur sniper halt So Wie War so das kein gehen. Headshot? Ich habe gerade übelst Sniper-Duell. Wir haben uns gegenseitig gekillt. Er spielt auch K. Mit variablem Zoom-Visier. Oh mein Gott, guck mal auf meine Kills. No Scope. Ja, oh, 31, ne? Richtige 31. Und Achtung auf den Punkt. Auf A drauf. Ah. Ich sehe nur, du dropshottest so. Was machst du? Du bist ja eine Legend. Legend, habe ich gerade. Legend gesagt. Legend. Legende. Hey, uh. mein Mate ist doch gerade rechts lang gelaufen toll. Was? Ist das dein Ernst? Ja. Da vorne zu ein Licker. Ab Abwein. Nein, ich hätte ein Colette holen können. Nein, ich bin so dumm. Ich hätte ein Sniper-Colette holen können. Und ich kann es halt gar nicht. Ich, ich auch nicht, nicht. Was hat der für eine Waffe? Nee, SKS. Hinter uns, hinter uns, hinter uns wie bei Ach du schon wieder Ich bei A Nein, hinter mir Geh auch zu A Bin dann nicht mehr Die Leute Komm. merken glaube ich Komm. nicht Das schneller nach Mann, wieso so lade ich denn Oh Scheiße das Ding ist, der Typ mit der Sniper hat jetzt, hat jetzt das Wieso One hätte die nicht? Wieso One hätte die nicht? Ich hab einen Shot gemisst, ich bin doch schlecht. Ich halt so lang Kreis gedrückt. Und ich leg ich mich schon einfach wieder. nicht ich hin. Hab schon einen Shot gemisst. Ich, ich treff grad gar nichts. Er regt sich auf, dass er einen Shot misst und dann. Zwei. Dann die Runde kann das ich so in, so in den Müll schmeißen. Das ist nicht dein Ernst. Am Anfang war richtig gut, aber mittlerweile ist einfach nur schlecht. Hab ihn. Colette! Triple Colette! Was, wo? Da hockt ich einer. Triple Colette gemacht. Was? Ich glaube, nee. Mhm. Nur ein Dreifachabschuss normal. Er sagt Triple Colette. Ja, da stand auf einmal Dreifachabschuss. Deswegen... Wie hab ich ihn Danke für deine Muni. Vor allem siehst du dein Hühnchen. Ich weiß. <lacht> ich will jetzt eher aus wie so Fall Idioten. <lacht> so zwei Typen in einem Ghilly-Suit ohne gilly Und dann irgendeine komische orangene Herbstwaldtarnung. Kommst du denn hier? Wir haben den gleichzeitig gesniped. Du hast den Kill gekriegt. <lacht> er hat einen bekommen, aber er war nicht tot. Das hasse ich ja, ne? Du no? Ich bin nicht der Feind! <lacht> Alter! Der wurde ja richtig okay. Also snipen ist ja so ein bisschen auf unauffällig, nur wenn du halt ihn nicht von hinten treffen kannst, ist halt. Scheiße, quick scope. Ich glaube, ich aim jetzt demnächst immer rein. Ey, das ist echt. lost, alter. Ich leg mich hin. Lol. <lacht> was ist hier in der Runde was krasses passiert? Mir? Nein, allgemein. Bis weit ja. Ich hab nur 10 kills. Schnell. Aber für gedacht. Sniper, dafür, dass wir das jetzt nicht daily machen. Ja! Da, da ist es! Sicher diese Position! Wir werden beherrscht! Wir werden beherrscht! Hat er das echt gesagt? Sicher diese Position! Wir werden beherrscht! Hat er nicht gesagt. bei mir schwer. Die, die rennen gerade alle weg. Wieso sind auch nur noch Leiter. zu dritt? Oh Gott, ja, egal. Hey, ich hab ihn gehört, aber ich bin dann gestorben. Ich will diese Wahrnehmung. Er macht den Marschflugkörper. Er schießt ihn auf B, ne? Ja, schießt auf B. Hab den da geil gemacht. Doch nicht auf B. Ich weiß, hab ich habe Einfach oh, da in der Ecke. Modern Canthair. Ich geh zu Charlie. Dennis, hör mal. Mach mit mir bis zur Zeit. Das mit Charlie, kannst du, glaube ich, vergessen. Denke ich auch. Hm. In der Ecke. In welcher? Rechts oder links? Ich glaube rechts. Ist tot. Ist weg. Er ist immer noch da. Er Ist unmöglich gefüllt. Das Hühnchen gibt mir keine Kraft. Junge, was macht der Price da? Komm hier hin und sichern mit. Der hast Typ ist ein, ein bisschen gedacht? weggeflogen. Yep, ich, ma ich mach die ganze Zeit mit Quickscopes. Mach schon wieder. Wird wieder nein, nein, nein. Hab ein. Hab noch ein. Wow. Nein. Das wäre so gut gewesen. Ich hätte gerade fast, glaube ich, fünffach Kill gemacht oder so. Okay. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst auch gerne ein Abo da und schaut gerne auf Instagram vorbei. Erster Link in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.